One day in my life, kann ich auch. Ähm, ja, Heute ist Montagmorgen, 6 Uhr früh. Und, flupp, Ich sitze im Büro, wie eigentlich jeden Montag. Da bin ich von 6 bis 17 Uhr hier. Mittagspause haben wir heute aber was Besonderes vor. Meine Arbeitskollegin, die mir auch dieses coole Bild hier gemacht hat, die kommt mit mir zum Schwarze. Und wir werden... Eisbahn. Ähm, ja, am Feierabend, der dann noch eine Radrunde gesagt. Und jetzt heißt es erstmal Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hilft ja alles nichts. Verzeiht mir den noch ein bisschen lahmen Start. Ist mir gar nicht so vorgekommen beim Filmen, nur jetzt beim Schneiden. Aber da war es dann auch schon zu spät. Ist wohl doch noch ein bisschen früh. Und ja, da seht ihr mal, wie ich arbeite, wie das Büro aussieht. Und bleibt auf jeden Fall dran, weil ich werde noch ein bisschen was erleben den Tag über. Und ja, ich denke, das wird ganz witzig. So, auf geht's Richtung Badestelle, Mittagspause. Und Ausblick genial. Aus guten Quellen weiß ich, dass da gestern ein Loch vorhanden war. Hoffen wir mal, dass es jetzt noch tauglich ist. Yes, da ist es. Ich film das jetzt alles von allen Richtungen, damit ich es ja nicht nochmal machen muss. weil Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht wird, aber auf jeden Fall wird es getan. Das Rumgewusel oh. mit den Kameras lasse ich euch extra mal ein bisschen Ach. drin. Ich glaube, das ist ganz witzig, weil das hier ja. sonst ja im Hintergrund meist nicht. das Beste. Die Aufregung ist riesig. Und, naja, ah, wisst ihr was wir noch machen? Die Natalie kann noch ein Foto machen. Nathalie ist nämlich meine Arbeitskollegin, aber die hat gesagt, sie bin nicht aufs Video, was ich ja äußerst schade finde, weil gemeinsam sind wir doppelt so verrückt. <lacht> aber nur ich bin mediengeil. Verdammt, das klingt jetzt embärmlich, aber ist wohl so. Du darfst trotzdem reden. Ich kann das dann entwickeln, dann kann ich eh nicht, ist gelogen. Oh Gott. <lacht> Man beachte, wunderschönes stylisches und ja, ich stehe voll aber auf Sachen mit schwach. Farbe und B. Und man beachte auch, dass meine grandiose Oberweite schon den, ja, das Ohrteil gesprengt hat. Aber das liegt wahrscheinlich eher an schlechter Verarbeitung. Und dann haben wir noch ein, zwei Bilder gemacht, bevor es auch wirklich mhm. ins Wasser das gegangen ist. Das ist klein. Also ein guter Kumpel von mir war da drin. Der ist aber größer wie ich. Hey, ich bin stolz auf dich und ich habe Platzangst. War das gestern größer vielleicht? Wow! Das ist Mini! Ich habe Angst! Hier seht ihr mal, wie das aussieht, wenn man in die Eisschicht eintaucht. Oh krass! Und das Loch ist echt Mini. Ich hätte lieber ein bisschen mehr Platz gehabt, das aber das war nicht möglich. möglich. Vielleicht sollte das ich mit diesmal so mal einen Pickel mitnehmen. <lacht> Okay, man soll ja eigentlich zur Ruhe kommen. Dann versuchen wir das halt mal. Oh. Zur Ruhe kommen ist nicht meine allergrößte Stärke, aber na ja. Oh. Aber ja, geil ist es schon. Hey. Ah. Das ist geil. Hey, das ist mega. Das ist umweltbesser besser, als ich dachte. Natürlich ist es jetzt nur ein Zusammenschnitt von meiner Zeit im Wasser. Aber so recht ruhig war ich irgendwie nie, deswegen gibt es keine ruhige Phase. Geil. Cool. Mag ich. <lacht> gut. Also, das war das erste echte Eisfahrt. Jetzt bin ich mich ja nie so weit reingekommen. Und es war gut. Peinlich, aber gut. <lacht> Peinlich sage ich, weil wir noch eine Zuschauerin hatten. Nicht verlinken jetzt, gell? Ne? Das heißt ich glaube, ich kann. sehr gut, ich. Ja. Mediengeil ist. <lacht> Bleiben wir bei der Wahl. <lacht> ja, das machen gerade alle und ich dachte, ich ja. muss es auch mal testen. Ja, das ist die absolute <lacht> Wahrheit. Ich muss aber auch zugeben, dass es voll, wirklich Spaß es wirklich gemacht hat und ich das wieder machen will. Fein. Und das aber ist nicht ich wäre alleine ich keine nie auf die Idee gekommen, ich wenn das Hessen jetzt nicht gerade Ahnung, der große Hype aber wäre. Aber ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt, muss ich gestehen. Also es ist wirklich gar nicht schlimm. Also schlimm ist es, am schnellsten zu stehen mit den Füßen. Ja. Aber daran ist voll okay. So, nach dem Eisbad bin ich wieder zurück im Büro und die Arbeit läuft auch schon wieder. Jetzt wird tatsächlich wärmer als am Vormittag. Das ist voll krass, was das mit der Durchblutung so anstellt. Und ja, später wäre der Plan noch aufs Rad zu steigen. Und dann bin ich auch tatsächlich noch Radfahren gegangen, nur habe ich irgendwie die GoPro-Aufnahmen verschusselt. Fragt mich nicht warum, die Abfahrt war eigentlich mega cool. Ich bin die Rodelbahn rauf und runter gefahren und ja, das war die Aussicht oben. Es hatte ja schließlich fast Vollmond, den zeige ich euch jetzt auch noch kurz. Und es war von dem her wirklich super hell und schön. Wieder ein Tag später und das sogar schon Nachmittag. Jetzt hole ich meinen kleinen Ab. Ja, ihr seht bei mir ist immer ganz schön viel los. Gestern bin ich nicht mal mehr zum richtig Tschüss sagen, Abschluss machen gekommen. Und ja, schreibt mir gerne mal, was ihr so von meinem Tagesablauf haltet. Also das ist so ein wirklich so ein mehr oder weniger normaler Montag bei mir. Also das Eisbaden jetzt nicht unbedingt, aber irgendwas äh, Witziges passiert fast immer in der Mittagspause in der Arbeit. Und ja, das macht es eben auch lebenswert, finde ich. Ja, schreibt mir gerne, wie euer Tag so aussieht, bin ich auch neugierig. Und ob ihr die auch gerne so vollstopft, ich glaube, das ist einfach ein bisschen Geschmackssache. Also ich habe schon gerne vollgestopfte Tage. Ja. <lacht> Ansonsten, ich hoffe, das hat euch gefallen. War mal ein bisschen was anderes und trotzdem natürlich mit Sport und Action ges gespickt. Und ja, ich freue mich einfach auf Rückmeldung. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und lass einen Kommentar da, das ist immer super, dann bis zum nächsten Mal, tschüss.